Für das Schokoladenmus benötigen wir folgende Zutaten: 250 Gramm klein gehackte Kuvertüre, 500 Gramm geschlagene Sahne, 2 Eier, zwei Eigelb und zur Abrundung etwas Ruhm. Als Materialien benötigen wir für das Wasserbad zwei Töpfe. In den einen Kessel wird die Kuvertüre geschmolzen, in den anderen werden die Eier aufgeschlagen. Zusätzlich benötigen wir noch einen Schneebesen und zwei Teigschaber. In beiden Töpfen werden jeweils ca. 3 cm Wasser zum Kochen gebracht. Als erstes geben wir die Kuvertüre zum Schmelzen in einen der Kessel. Sobald das Wasser kocht, werden die Eier in den anderen Kessel gegeben. Bei der Kuvertüre ist zu beachten, dass diese bei Temperaturen unter 32 Grad im Kessel geschmolzen wird. Dies sorgt für ein gutes Gelingen. Nun wird die Eiermasse schaumig geschlagen. Hierbei ist ebenfalls die Temperatur zu beachten. Diese sollte zwischen 65 und 70 Grad liegen. Jetzt wird die geschmolzene Kuvertüre unter die Eiermasse gerührt. Zur Verfeinerung und Abrundung wird nun der Ruhm zugegeben. Dieser harmoniert bestens mit dem bitteren Geschmack der Schokolade. Anschließend wird die geschlagene Sahne unter die etwas abgekühlte Schokoladenmasse gehoben. Das Mousse kann abschließend in eine Form oder wahlweise in eine kleine, dekorativ schöne Espressotasse gefüllt werden. Dann wird das Ganze für zwei Stunden in die Kühlung gegeben. Danach ist es servierfertig. Viel Spaß beim Nachkochen!